Ein Plugin zu installieren ist also relativ einfach. Du gehst hier auf Plugins. Jetzt, wenn du direkt auf Plugins hier klickst, dann kommst du direkt in die Übersicht. Du siehst, ich habe ja schon eins installiert, was ich vorher mal für ein anderes Video benutzt habe und dieser Duplicator einfach kurz zur Erklärung. Damit kannst du alles von deiner einen Website auf die andere Quasi eins zu eins kopieren auf eine neue Domain oder meinetwegen auch einen Serverwechsel vornehmen, das einfach nur so kurz zusammengefasst. Dazu habe ich aber auch ein Video erstellt. Und ein Plugin zu installieren kannst du entweder, indem du hier auf Installieren klickst, der Plugin Editor da, lass bitte die Finger davon, weil du siehst hier, äh, du machst Änderungen an den entsprechenden Plugins, also mit der PHP Programmierung und so weiter da lass also bitte die Finger davon. Das kommt nur schief. Wenn du eins installieren möchtest, dann gibt es tausende, hunderte, keine Ahnung, äh, von diesen Plugins. Die einen sind nützlich, die anderen sind unnützlich. das äh, muss halt von Webprojekt zu Webprojekt immer wieder ein bisschen entschieden werden. Wir gehen jetzt aber hin und suchen mal nach dem Elementor, denn dieses Grundlagenseminar, dieses WordPress 1x1 wird mit Elementor entsprechend zu tun haben und hier haben wir den Elementor Website Builder, ganz wichtig, hier von Elementor.com und dann kannst du das jetzt installieren. Das geht, je nach Server geht das relativ schnell. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Und sobald es installiert ist, kannst du es entsprechend wieder aktivieren. Und schon bist du auf den ersten Schritten. Jetzt, was ich dir grundsätzlich schon mal empfehle, ist die Pro dir zuzulegen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil ich zeige es dir. Hier hast du die Webseite Elementor.com und wenn du hier auf das Pricing gehst, für eine einzige Domain kostet das 49 Dollar pro Jahr. Der Vorteil ist natürlich, dass du hier ganz viele zusätzliche Dinge auch noch hast, die wir dann im Verlauf der nächsten Videos noch sehen werden. Aber damit ist Elementor schon mal installiert. Wenn du jetzt den Elementor Pro installieren möchtest, dann bekommst du dort ein Plugin bzw. eine Datei, die du dir herunterladen kannst und ein Plugin über eine Datei zu installieren, ist auch relativ einfach. Statt dass du hier den, das Verzeichnis durchsuchst, gehst du hier auf Plugin hochladen, wählst eine Datei aus. Zum Beispiel hier habe ich jetzt verschiedene Plugins und dann haben wir hier den Elementor Pro. Die ZIP-Datei bekommst du in der Regel auch so zur Verfügung gestellt. Dann ist es im Prinzip genau das gleiche wie wenn du jetzt ein, ein, ein Plugin über die Suche installierst. Das geht auch wieder einen kleinen Moment mit dem Unterschied, dass jetzt das ZIP lokal empackt wird und dann entsprechend kannst du hier das Ganze aktivieren. Und jetzt siehst du schon mal mit diesem Elementor Pro wirst du aufgefordert Connect and Activate. Das mache ich jetzt gleich mal schnell. Und hier musst du dann dich mit deinem Benutzernamen, ich bin da jetzt schon eingeloggt, ich würde hier noch den Haken rausnehmen wegen der DSGVO, nicht dass hier noch irgendwelche äh, Daten mit Elementor geteilt werden, aktivieren und schon hast du Elementor Pro entsprechend aktiviert. Über weitere Plugins kannst du natürlich noch entscheiden, was du dann je nach deinem Webprojekt entsprechend brauchst. Ob du da jetzt noch einen Mitgliederbereich brauchst und so weiter. Ich habe ein paar nützliche Plugins. Was sicherlich sehr nützlich ist, ist WPForms. WPForms ist ein Formular-Plugin. Das kannst du hier ganz einfach per Drag and Drop dann die ganzen Formulare hinzufügen. Das ist sicherlich noch von Vorteil. Und dann gibt es etwas, was sich H Capture nennt. Das ist im Prinzip das DSGVO-konforme Google Capture. H Capture nennt sich das. Und hier kannst du dich auch registrieren. Das ist völlig kostenlos. Da kriegst du dann zwei Codes, die du hinzufügen kannst. Und auch hierfür gibt es dann, das müssen wir noch kurz aktivieren, damit es auch aktiviert ist. Dann gehen wir wieder zurück in die Plugins installieren, suchen hier nach AgeCapture. Und dann siehst du hier dieses Logo ist von H Capture kannst du das installieren. Da brauchst du auch keine Pro-Version oder so. Das äh, gibt es völlig kostenlos. Und wenn du das aktiviert hast, dann kannst du es für viele verschiedene Möglichkeiten entsprechend nutzen. Du hast hier unter, muss ich kurz mal schauen, in den Einstellungen Age Capture. Und jetzt musst du hier diesen Side-Key und den Secret-Key hinzufügen und dann kannst du hier für ganz, ganz viele verschiedene Dinge das Ganze von Hcapture entsprechend aktivieren. Ist im Prinzip auch wie das Google Recapture mit dem Unterschied, dass hier keine Daten irgendwohin übermittelt werden. Das also zum Thema der Plugins installieren, einfach auf Plugins klicken hier oben. Entweder unter den Ad, äh, Installierten suchen, falls du schon welche installiert hast, oder auf Installieren klicken und dann hier entsprechend diese suchen. Hier, wenn du mit dem Classic Editor arbeiten willst, kannst du hier das auch noch installieren. Akismet ist hier, Gutenberg brauchst du zwar nicht, weil das ist schon seit der Version 5 mit dabei. Und hier siehst du auch noch, wo zum Beispiel Aktualisierungen vorhanden sind, dann kannst du auch noch sagen, okay, hier jetzt aktualisieren, dann aktualisiert er das, ist jetzt gerade neu herausgekommen, diese Version 3.3 von Elementor Pro und du kannst natürlich, falls irgendein Plugin mal Probleme machen könnte, auch ein Plugin wieder deaktivieren und entsprechend aktivieren. Je nachdem, wenn du jetzt ein Plugin deaktivierst und es löscht, das heißt, du musst immer zuerst ein Plugin deaktivieren, um es nachher löschen zu können, äh, kann es sein, dass in der Datenbank dann auch alle Daten gelöscht werden. Wenn du jetzt aber nur ein Plugin deaktivierst, dann bleiben alle Daten in der Datenbank noch erhalten, so dass du es locker wieder aktivieren kannst und es steht wieder da, wie es vorher war. Gut, das war es also zum Thema der Plugins. Nachher schauen wir uns an, wie es funktioniert mit den ganzen Themes zum Installieren, die du ja brauchst, um entsprechend ein bisschen vorwärts zu machen mit den Designs auf WordPress.